Ja, hallo auch noch von meiner Seite. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, nach dem Mittagessen am zweiten Tag, bei doch auch vielen anderen spannenden Vorträgen, die es gibt. Wie gesagt, mein Name ist Reinhard Eisl, ich komme von der Celum und in den nächsten 40 Minuten würde ich gerne ein bisschen darüber erzählen, was uns so antreibt und was wir für unsere Kunden lösen. Und möchte einfach mit äh, beginnen, äh, ein bisschen was über die Zählung zu erzählen, für, jeden, für die, die es nicht kennen. Ich meine, äh, die, äh, die Print-Kollegen und wir, wir haben auch einige gemeinsame Kunden, sind noch einige he äh, heute und äh, gestern auch schon da gewesen. Äh, vielleicht, äh, falls man uns noch nicht kennt. Wie gesagt, wir kommen aus Österreich, vielleicht hört man es auch ein bisschen am Akzent. Ähm, wir haben unser Headquarter in Linz in Österreich äh, mit Offices in Wien und äh, Kunden hauptsächlich im Dachraum, aber auch darüber hinaus äh, ein paar in Nordamerika, ein paar in Südostasien. Ähm, nur kurz zu mir, ich bin bei Celum äh, Chief Product Officer, also gesamtverantwortlich fürs Produkt. Ja. Äh, bin seit 2011 bei der Celum und äh, habe äh, begonnen eben im Projektgeschäft, äh, habe bei vielen unserer größten Kunden Celum eingeführt mit anderen äh, Systemen wie typisch also eben PIMS oder eben auch natürlich der Print Suite integriert. Und ähm, darf jetzt seit ungefähr zwei Jahren für das Produkt verantwortlich zeichnen. Uns gibt es schon relativ lange. Die CELUM ist seit äh, 20 Jahren aktiv am Markt. Ähm, wie gesagt, ähm, gesundes Wachstum, keine externen Investor, Investoren. Das heißt, äh, unser Gründer und unsere Vision ähm, äh, haben jetzt keinen, keinen geplanten Exit sozusagen drin. Ja? Und äh, aktuell ungefähr... 100 Leute über die Standorte verteilt. Was uns auch wichtig ist, ist auch nachhaltiges Operieren. Das heißt also nicht nur für unsere Kunden sozusagen ein langjähriger Partner zu sein, sondern auch im Sinne sozusagen nachhaltigen Wirtschaftens. Wir haben zum Beispiel eine große Elektrofahrzeugflotte und 200 Kilowatt Solarleistung am Dach. Und das, das treibt uns auch als Firma an, hier entsprechend aktiv zu sein. Und natürlich, unser Stolz, die Kunden, diverseste Verticals, also von Life Sciences, Pharma, von Manufacturer, Retail und wie gesagt auch eben einige, wie eben zum Beispiel Grohe, die wir gemeinsam mit Print-Kollegen haben. Gut. Beginnen möchte ich ein bisschen ähm, da, damit ähm, äh, zu erklären, ähm, was wir, wenn wir unseren Kunden sprechen, unter einem Kauferlebnis äh, verstehen, einem, einem guten Kauferlebnis, ähm, weil es uns ähm, darum geht, ähm, für jeden Touchpoint auf der Customer Journey den entsprechend ähm, wirksamsten Content liefern zu können. Und Punkt 1, ähm, als Kunde möchte ich meine Erwartungen erfüllt sehen, ja. wenn wir daran denken, okay, wenn ich äh, bewusst die Entscheidung treffe, zu sagen, bei Taco Fashion, das ist ein Kunde von uns, äh, Kleidung kaufen zu gehen, dann habe ich eine gewisse Erwartung, was den Preis und die Qualität äh, der Ware betrifft und auch sozusagen die, die generelle Experience, wenn ich sozusagen äh, einkaufe. Natürlich wäre meine Erwartung, wenn ich mit einem Mindset reingehe, keine Ahnung, bei uns in Linz gibt es ein Peak und Kloppenburg und da gibt es eine Abteilung, gibt es Boss. Und wenn ich sozusagen da was kaufe, habe gänzlich andere Erwartungen an mein Kauferlebnis. Also wichtig ist einfach, dass ich dann mit dem Kauferlebnis zufrieden sein kann, wenn meine Erwartungen als Kunde erfüllt sind. Punkt 2. Als Konsument wollte ich auf einem einzigen Ort ein zufriedenmachendes Erkaufserlebnis haben. Was heißt zufriedenmachend? Wie gesagt, wir haben schon von der Erwartung gesprochen, aber ich will sozusagen auch dann keine Bias Remorse haben. Ja, ich will danach die Gewissheit haben, mich richtig entschieden zu haben. Ich muss also, zu, zu, um diese Entscheidung auch treffen zu können, ähm, sozusagen richtig informiert sein und die, ähm, meine Erwartungen erfüllt bekommen. Und Punkt Nummer drei, ähm, 70 Prozent, also sagt Gartner, glaube ich, ist es ähm, 70% der Loyalität, die wir für eine Marke empfinden, äh, sind dem Produkt geschuldet. Ja, das heißt, ja natürlich, die Marke ist wichtig als Wiederkennungsfaktor und als etwas, womit ich mich identifizieren kann, aber die Loyalität zur Marke kommt aus dem Produkt und dem Erlebnis beim Kauf. Ganz kurz noch vielleicht äh, ein bisschen ausholen. Ähm, wie ähm, sozusagen dieses, der Digitalisierungsprozess für Online-Käufe sich entwickelt hat. Ähm, wir haben ein bisschen recherchiert, also 1994 gab es wohl den ersten Retail-Shopping-Vorgang im World Wide Web. Es gab wohl vorher auch schon ähm, Online-Kaufprozesse, aber so im World Wide Web tatsächlich 1994. Den Herrn kennt man vielleicht mittlerweile mit weniger Haaren, aber 1995 hat der Jeff Bezos Amazon gegründet und jetzt also Initial mit, mit Ware begonnen, die sich leicht lagern lässt, die sich leicht beschreiben lässt, da reicht ein Bild, ähm, eine recht simple Experience, aber nichtsdestotrotz ähm, natürlich ein großer Erfolg. Ich habe nachgeschaut, äh, ich habe seit, seit Ende 1998 ein Amazon-Konto, also knapp nach dem Launch also und wie es dann in Europa verfügbar geworden ist. 1996, spannend, weil jetzt äh, gibt es Booking.com und mit Booking.com äh, gibt es auch sozusagen jetzt ein anderes Erlebnis, denn die vertreiben jetzt nicht sozusagen physikalische äh, Produkte, Bücher, sondern die ver vertreiben eine Dienstleistung, die vertreiben ein Erlebnis, also eine Reise, sozusagen ähm, auch sozusagen andere Herausforderungen ähm, im sozusagen erzählen oder an Beschreibung der Leistung und im Erzielen einer gewissen Experience beim Buchen, damit ich die Reise mit der richtigen Erwartungshaltung antrete. Also wiederum Punkt 1, also die richtigen Erwartungen wecken und managen. 98 Paypal, das heißt natürlich ähm, ein großer Fortschritt über die Zeit, ähm, wenn es darum geht, sozusagen Transaktionen auch leichter online abschließen zu können und dann mit 2000 auch noch so eine Zäsur, wo es dann darum geht, wie kriege ich denn die Leute überhaupt zu meinen Angeboten, ja? außerhalb von sozusagen Anzeigen, TV- und Radioclips und so weiter, sondern direkt dort, wo sie im Internet also, ähm, ihre, Navi ihre Navigation oder ihre, ihre, ihre Zielseiten kriegen. Google AdWords. Ja. Großer Erfolg, also wenn ich nur an meine äh, Mutter denke zum Beispiel, die. Die verwendet die Browserleiste oben einfach nur als Google-Suchfeld, um zu den Seiten zu gelangen, und um die Dinge zu finden, wo sie sozusagen hin will. Also direkt integriert in die, in die Experience schon von, von Anfang an. Gut, Entwicklung von Amazon, 10 Milliarden 2006. Das einen Erfolg, das andere sozusagen Leitquelle. Quelle hatte ein großes Katalog. Anbieter, Katalog-Kaufhaus mit einem großen Lager auch in Linz in Österreich, wo wir in unseren Sitz auch haben, 2009 Konkurs. 2017 erste spannende neue Themen im Sinne von Experience, also wie kann ich Produkte erleben und da hat Instagram Shoppable zum Beispiel gestartet und das war sozusagen der, der, einer der ersten Ansätze, um in diesen in so... so Content-Erlebnisse direkt auch Produktinformationen und damit sozusagen Kauferlebnisse auch zu integrieren. Gut, 2018, mittlerweile 218 Milliarden Dollar Umsatz. 2020 hat dann auch Karstadt noch Konkurs angemeldet. Also wir sehen, die, die, die Gewohnheiten verändern sich und es gibt ähm, am Markt ähm, Firmen, die sozusagen hier nicht mitgehen können. Und wo wir jetzt sind 2020 und sozusagen später Covid-19 als großer Katalysator in der Digitalisierung, der Horst hat es heute Morgen ja schon auch kurz äh, erzählt, ähm, wo Firmen, wo sozusagen jahrelang IT gebremst hat, ähm, da war es plötzlich auch möglich, Teams äh, zum Beispiel jetzt äh, innerhalb von wenigen Wochen einzuführen. Das ist ein bisschen so der Status quo, wie hat sich das entwickelt, ähm, wo kommt diese Geschichte her? Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie wir einkaufen, beziehungsweise eigentlich mittlerweile, muss man ehrlicherweise sagen, wie wir eingekauft haben. Ja? Also es gibt da bestimmt gewisse Ansätze, aber eines dieser Modelle, dieses, die der sozusagen theoretisch zugrunde liegt, ist das AIDA-Modell, also Attention, Interest, Desire, Action. Attention, Aufmerksamkeit erzeugen, also klassisch weiß nicht, Saturn, Geiz ist geil. Ja? Das und der, dieser und dieser Fernseher reduziert und bis zum Handlungsaufruf, ja, schauen Sie vorbei im Geschäft bis, äh, bis zum Freitag, da gibt es einen um 20% reduziert. Ja. So ein bisschen klassisch, wie, wie sowas äh, kommuniziert äh, wurde und wie es funktioniert. Und ja, dann hat man es eben geschafft, der, der Kunde hat ähm, folgt in diesem Handlungsauftrag oder Handlungsaufforderung, geht ins Geschäft, kann äh, da, ähm, die Dinge tatsächlich auch ausprobieren, in die Hand nehmen. Ähm, Im optimalen Fall gibt es auch äh, Beratung, das heißt ja, also auch die menschliche Komponente, zwischenmenschliche Komponente und ähm, Informationsaustausch oder natürlich äh, das Browsing, also das ähm, inspirieren lassen und ähm, als Österreicher kennt man das. Also ich habe ja nur geschaut. Ja, ich finde erst Muttertag, ich weiß nicht, ob der niemand kennt. Ähm, oder natürlich dann auch online. Ja. Und wie wir gesehen haben, Amazon, das geht schon sehr lange auch online. Also habe ich habe einen großen Bildschirm, den, muss ich, den fülle ich mit Informationen. Und ja, hoffe, der, der Kunde fühlt sich abgeholt und schließt dann sozusagen den Vertrag mit mir. Jetzt ist natürlich das mit dem Online auch so ein Thema. Das heißt, ich habe viel Bildschirm -Real Estate und ich muss eben dafür sorgen, dass, sich, dass die Erwartungen des Kunden erfüllt werden dass er eine informierte Kaufentscheidung trifft und dass er nachher sozusagen keinen Bias-Remorse hat und sozusagen bereut, diesen Kauf getätigt zu haben, weil es vergleichbare bessere Angebote gab und so weiter. Und was wir hier sehen, ist tatsächlich ähm, ein Online-Shop, der, der, der live ist heute äh, von einem österreichischen Sport-Einzelhändler. Ähm, ähm, und was man, glaube ich, hier sagen kann, ist, dass das Erlebnis hier in keinster Weise ähm, zum, zum, Verkauf an, äh, zum Kauf animiert. Ja. Das heißt, ich habe ganz weit drüben ein einzelnes Bild, habe äh, ganz viel Leerraum und die Beschreibung, ich weiß nicht, ob man es hinten lesen kann, ähm, ist tatsächlich nichts, was das Produkt beschreibt, sondern einfach nur den, den Abholprozess, wenn ich jetzt mich jetzt für den Kauf entscheiden sollte, wo ich das Rad dann herkriege. Ja. Also, das ist ein bisschen so, ähm, wie wir eingekauft haben. Mobile natürlich auch immer eine Option, weil es immer verfügbar ist. Jeder hat es immer mit. Ähm, gut für schnelle Entscheidungen ähm, und ja, bezahlen heute ein bisschen fummelig. Aber natürlich gibt es auch jemanden wieder, der es gut macht. Amazon geht das recht, recht cool, online auch direkt zu bezahlen. Aber eigentlich läuft das doch heute so. Ja, wir wir kennen es, also wir haben es auch schon ähm, öfter gehört. Omnichannel natürlich, das heißt, ich habe nicht nur den klassischen Store und vielleicht noch Web und vielleicht noch Mobile, als Touchpoints. Ich habe viele Touchpoints, Print natürlich auch ein wichtiger Touchpoint. Ähm, und wichtig bei Omni-Channel ist, ist auch der Unterschied zum Multi-Channel. Das heißt, ähm, nicht viele separate Kanäle, sondern koordiniert Viele Kanäle gemeinsam. Und das ist auch wieder ein bisschen was, was der, der Horst auch schon heute in der Früh erwähnt hat, mit, mit dem Beispiel, mit dem, äh, wo mehr Budget fürs SEO äh, gefordert wird. Ähm, aber die, natürlich äh, der korrektere Rat wäre gewesen, das Ganze als holistisches Thema zu betrachten und alle Kanäle zu betrachten. Ja. Und jetzt ist es so: das sind nicht einfach nur viele Kanäle. Das sind sie, ja. Aber ähm, der Prozess ist auch ein anderer. Weil äh, wenn wir uns vor das, das AIDA-Modell ins, ins, ähm, in die Erinnerung rufen, das endet sozusagen mit diesem Handlungsaufruf und damit, dass ich hoffentlich jemand dann in den Store kriege. Ähm, heutzutage, denken wir, ist das eher so, dass ich äh, habe, ich finde ein Produkt attraktiv. Das heißt, ich habe schon eine gewisse Vorstellung, was ich haben will. und ich gehe jetzt in den Markt dafür. Also Attraction, ich finde ein Produkt attraktiv. Das heißt, ich gehe in den Markt, ich informiere mich. Also ich schaue beim Hersteller vorbei auf der Website oder vielleicht auch schon beim Online-Händler, weil ich da natürlich beim Online-Händler, und das ist ja auch etwas, was Amazon groß gemacht hat, ich mit anderen austauschen kann. Oder ich kann zumindest sehen, was andere von diesem Produkt halten. Oder ich kann natürlich auch aktiv mich mit anderen austauschen, indem ich äh, über also Seitenkanäle ja, wie keine Ahnung, WhatsApp oder Insta oder irgendwas meine, meine, meinen Freundeskreis oder meine Kontakte anpinge. Hey, was hältst du davon? Hast du das schon, hast du das schon gekauft? Ähm, und so weiter. Das heißt, in diesem ganzen Kaufprozess, ähm, ähm, an jedem dieser Punkte muss eben die Experience ähm, stimmen. Und dann, wenn ich die Entscheidung treffen kann, treffe, ja, ähm, dann kann das heute natürlich auch im Zeitalter von digitalen Diensten sein. Ich, ich kaufe es noch gar nicht, ich probiere es mal. Ja. Auch da ähm, ist es eben wichtig, ähm, dass wir ähm, die richtigen äh, Informationen sammeln und die richtige Experience bieten und, und die Erwartungen des Kunden ähm, erfüllen. Fulfillment, okay, ich kaufe es, ich benutze das Produkt. Ähm, klar. Und der Prozess hört aber nicht an der Stelle auf, wo der Kunde beginnt, das Produkt zu benutzen und eben schon gar nicht im Zeitalter von digitalen Produkten oder Hybridprodukten. Denkt man nur mal unser Handy, da wären wir sehr unzufrieden, wenn wir nicht sozusagen so regelmäßig Updates kriegen würden. Das heißt, nur wenn ich jetzt das Handy gekauft habe, endet für mich noch nichts das Produkterlebnis an der Stelle. Das heißt, ich interagiere auch nach dem Kauf. Mit dem Hersteller. Und da kann man jetzt diese Feedback-Schleifen ins Spiel, wo man sagen, okay, ich tausche mich mit anderen aus. Das, das ähm, ist eben Feedback auch für diesen, für diesen ähm, Start im Prozess, wo ich beginne, Informationen über das Produkt zu, zu, zu sammeln. Ähm, und natürlich, sobald ich das Produkt anfange zu benutze, kann ich entsprechend teilen, wie es mir damit geht, ob es mir gefällt, ähm, ob meine Erwartungen erfüllt sind. Und das ist eben genau der entscheidende Punkt, wo der Login passiert, zwischen dem Fulfillment und dem Service, aber der Prozess dort eben nicht zu Ende ist, sondern es hilft ja nichts, wenn ich sozusagen jetzt das Handy gekauft habe und wie gesagt dann zum Beispiel kein Update bekomme, dann bin ich mit dem Service nach dem Kauf nicht zufrieden und werde das auch entsprechend an meine Peers kommunizieren. Und deswegen spielt dieser ganze Prozess, dieses ganze Erlebnis rund um, den, um den, in den Prozessschritten vor dem Kauf schon ganz wesentlich ähm, in die Kaufentscheidung mit rein. Und nur ein perfektes Produkterlebnis an allen diesen Touchpoints führt eben zu Begeisterung und somit auch hoffentlich dann zu neuen Kunden, wenn sozusagen diese Feedbackschleifen alle funktionieren. Und wenn man sich das jetzt alles noch mal in den Kopf rufen, ähm, kommen wir ein bisschen darauf, was unsere Mission ist, als Zielum ist. Ja? Für unsere Kunden, gemeinsam mit unseren Kunden. Weil unsere Mission für unsere Kunden ist, zu vermeiden, dass die Experiences so ausschauen. Ja? Weil, Freie Clinton, das ist the Economy stupid. Ja? Also, Worauf es ankommt, um diese perfekten Produkterlebnisse auch tatsächlich zu liefern, sind die Inhalte. Es geht um den Inhalt. Und wenn wir sagen, okay, ja, Inhalte, welche Inhalte? Eine Menge, eine Menge Inhalte, ja, weil natürlich, wenn man sagt, okay, man hat man diversifiziert oder man, man eigentlich personalisiert und geht sozusagen auf Zielgruppen ein. Da hat man eine Menge Content, aber man, man braucht eben eine Menge hochqualitativen Content. Und im Vergleich äh, der ungenannt bleibende äh, Einzelhändler in Österreich und zum Beispiel unsere Kunde Scott Sports. Ja, das ist einfach äh, eine Menge mehr Content und eine Menge wirklich hochqualitiver Content. Ich habe nicht nur ein einziges Bild, ich habe ähm, mehrere Ansichten, ich habe die Möglichkeit, da rein zu zoomen, ich habe ähm, unten präsentiert die ähm, entsprechenden äh, Technologien, die in dem, bei diesem Rad im Einsatz sind, äh, das sind glaube ich auch Videos, das heißt, ich habe sofort auch ähm, da auch eine Multimedia-Komponente dabei und äh, man sieht es vielleicht auch ganz rechts, das dritte Element da unten äh, bei, dem, bei, einem Rad, bei der Radvorschau ist auch so ein ein Mood-Video, das heißt, ich sehe das Produkt im Einsatz, Sie fahren durch den Wald, die springen über Schleine ähm, und kann mir eben sehr gut vorstellen, wie es wäre, mit diesem Rad auch zu fahren. Ja. Und um diesen Anspruch geht es, das wollen wir gemeinsam, das wollen wir so den Kunden helfen ähm, zu erreichen. Gut, also was für Content könnte das sein? Also wir haben schon gesagt, es muss eine gewisse Qualität, Qualität äh, erfüllen. Und ja gut, klassisch, Produktbilder, Produktvideos, Animationen, ja, so weit, so gut. Aber es geht auch ähm, mit der zunehmenden Digitalisierung des gesamten Kaufprozesses äh, um die Möglichkeit, die Produkte auch digital erleben zu können. Das heißt, nicht nur sozusagen diese Rundherum-Informationen wie beim Rädern natürlich sowas wie Spezifikationen und Wartungsinformationen, dedizierte Pages für einzelne Produkte, aber eben auch immer mehr 3D-Thema. Ein großer Retailer, der Kunde von uns ist, startet jetzt gerade mit uns auch 3D-Views in der Kollaboration, also in Workrooms und dann eben Experiences für für die Endkunden liefern zu können. Wir haben in Content Shopping, wir haben vorher das Beispiel von Instagram gesehen mit dem Shoppable, also da, wo Produkte vorkommen, in einem anderen Stück Content die Referenzen für ein Produkt hinterlegen zu können. Produktvergleichstools, Preisvergleiche, Sticky Content across Channels. Da ist natürlich wieder so dieses das Omnichannel-Thema, dass man sagt, okay, es gibt jemanden, der ist dafür verantwortlich, dafür verantwortlich dass diese Inhalte über alle Kanäle funktionieren. Und ich glaube, da hat das Print-Thema auch schon ganz interessante Dinge vorgestellt, wie das auch mit Print funktioniert in Zukunft, um sozusagen da relevant zu bleiben. Gut Produktkonfiguration ist auch ein Thema, wo die Experience stimmen muss eher mal was für komplexere Produkte wie, wie eben Fahrzeuge. Und bei Rädern sieht man es auch ähm, teilweise schon. Tipps ähm, und Content Viewers und ähm, teilbare Kon Content Schnipsel zum Beispiel. Also all diese Dinge, neben den klassischen, ich habe ein Bild, ich habe ein Video, ich habe vielleicht noch ähm, ein Factsheet oder eine Wartungsinfo als PDF, das alles wird es in Zukunft brauchen, um diese digitalen Erlebnisse zu ähm, liefern zu können und das Produkt auch digital erlebbar zu machen. Und ja, es heißt ähm, eben, äh, das menschliche Gehirn kann Bilder oder sagen wir, visuelle Eindrücke ähm, 60 Prozent schneller verarbeiten als Wörter, als Text. Ähm, und wir haben, wer gestern in dem Vortrag von, von Vorbiant war, ähm, der hat gesehen, okay, ich, ich kann auch automatisiert ähm, ansprechenden Beschreibungstext ähm, gestalten und so weiter. Und natürlich ist das auch äh, weiterhin wichtig. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, visuell arbeitet das hier einfach schneller und effizienter. Wie komme ich jetzt zu diesem Content? Ja. Und unsere Einladung an unsere Kunden ist die, als also Content eine, eine Lieferkette, als Lieferkette zu betrachten, also ja, für Content auch als Lieferkette zu betrachten. Also wer ein Heferl will, da ist noch eins, also Phrasen, Supply Chain, ja. Content Supply Chain. Ähm, klassische Produkte ist ja klar, also es gibt eine Lieferkette, um eben von diesem Weizen, der wächst auf dem Weizenfeld, wird gedroschen, ähm, äh, wird ausgeliefert, um sozusagen aus diesem Weizen im Endeffekt äh, Spaghetti machen zu können. Ja, dafür gibt es Lieferkette, da gibt es auch Qualitätschecks, klarerweise gerade im Lebensmittelbereich, ähm, damit das, was sozusagen in diesen Nudeln drin ist, ähm, auch entsprechend qualitativ hochwertig ist. Ähm, und genau diesen Anspruch, das Ganze als Prozess zu betrachten, ähm, auch qualitativ, ähm, den sollten wir auch für den Content haben, den wir in unseren Product Experiences verwenden. Und unser Angebot dazu ist eben die und Content Supply Chain. Wir nennen das ähm, Create-Manage-Root. Ja. Das heißt, wir haben Lösungen für den Create-Bereich, also da, wo Content entsteht, für die kollab kollaborative Zusammenarbeit in der Erstellung von Content mit Tasking, mit, mit Workflows, mit ähm, Approvals ähm, und mit ähm, File Access and Sharing, also mit unserem Drive, äh, mit unserer Drive Komponente. Äh, wir haben den zentralen Teil Manage, also diesen erstellten Content zu verwalten ja. mit unserem Central Content Hub, der automatisch äh, Derivate erstellt und ähm, äh, mit Berechtigungen Zugriff steuert. Ähm, der auch ähm, KI-Unterstützung bietet in der Verschlagwortung und in der, und in der Suche. Und wir haben dann schlussendlich Root, ja, also da, wo der Content, der, den wir erstellt, verwaltet haben, auch äh, sozusagen dorthin ausliefern, wo diese Experiences, ähm, wo diese Touchpoints mit den, mit den Kunden sind. Also klassischerweise nach, nach Upstream, ähm, PIM, ERP-Integrationen, Integration in CMS, in Shop-Systeme, Uh, um, und eben um, auch in Commerce Systemen direkt in den ja, Shops. Genau, genau. Zielum, Content Supply Chain, Create, Manage Root, uh, um eben den, den hochwertigen Content zu haben, uh, den ich dann koordiniert uh, in meine Zielkanäle ausspielen kann. Von B2B über Print bis Web. Das ist einfach ein bisschen so unser, unser Credo, also nur perfekte Produkterlebnisse garantieren, dass sich Kunden äh, umfassend und richtig mit Produkten vertraut machen können. Gerade auch in Zeiten ähm, von Covid, wo also Ausgangssperren gibt, sind, sind Gott sei Dank hinter uns, aber eben dieser Shift hin zum Digitalen, zu ähm, Kaufentscheidungen, die rein online nur mehr ablaufen und wo niemand mehr einen Store betritt. Und ja, perfekte Produkterlebnisse, Produkterlebnisse okay, gibt es nur mit perfekten Produktcontent an jedem Punkt der Content Journey. Was finden wir oder wenn man unsere Kunden anschaut, was, ähm, wer unsere Kunden sind, dann sehen wir, wir sind für jene Kunden relevant, die äh, mit Premium Produktcontent -Produkt arbeiten wie zum Beispiel im um Scott. Ja. Ähm, wir sind da relevant, wo es um Produkt- und Marketing-Content in großen Organisationen geht und ähm, wo es auch um große Mengen an Produkt- und Marketing-Content geht. Da ist unsere Lösung spot on, glaube ich, sagt man auf Deutsch. Und nochmal, um zu rekapitulieren, also Create Manage Root mit Celum können Marketing-Teams Inhalte erstellen, also Create organisieren, managen und routen, ähm, um diese perfekten Produkterlebnisse zu liefern. Wenn man sich unsere Lösung als Ganzes anschaut, dann kann man das eigentlich in sechs Elemente gliedern. Also wir haben klassisch unser Digital Asset Management System, also das DAM oder MAM ist auch oft genannt, wird das Content Hub als zentralen Verwaltungshub für alle Inhalte einer Organisation digitalen Inhalte einer Organisation. Wir haben unsere Agile Collaboration-Lösung, also Workrooms, mit der Teams zusammenarbeiten, um diese Inhalte zu erstellen. Die unterstützt auch durch Workflows und Automation, um eben Tasking zu erleichtern und Nachverfolgbarkeit von, von kleinen Projekten auch zu lösen. Online-Proofing, also im Sinne von Approval, äh, nicht äh, Farbtreuer checken, äh, File Sync and Share und eben unsere Integrationen. Äh, wir haben über unser Marktplatzangebot eine Reihe von Off-the-Shelf-Integrationen in viele äh, PIMS, äh, äh, upstream zum Beispiel oder in dem CMS-Shop-Lösungen äh, downstream. Ich glaube, auch wieder etwas, was Horst, glaube ich, schon auch gesagt hat am ersten Tag. Also, 91 Prozent der Produkterlebnisse vor dem Login werden, werden heutzutage eben schon nur mehr rein digital erlebt. Und deswegen ist es so wichtig, hier den entsprechenden Content zu haben, um ähm, dieses Erlebnis für den, für den Käufer dann attraktiv wie möglich zu gestalten. Und 77 Prozent der Käufer sagen, dass das Produkt der primäre Grund für die Markenloyalität ist. Das heißt, ich muss es schaffen, ähm, entsprechend der Erwartung des Kunden ähm, das Angebot zu gestalten. Ich muss ähm, zentral ähm, erlauben, ein eine befriedigendes Kauferlebnis zu gar garantieren, damit ich dann im Endeffekt auch tatsächlich über das Produkt und das Erlebnis, das ich rundherum hatte, auch loyal zum Market werden zu können. Content ist Experience. Experience creates the Login. Also nur wenn die Experience stimmt, wird auch die Kaufentscheidung getroffen. Nur ganz zum Schluss jetzt nochmal, das ist wiederum Gartner und jetzt sozusagen eine Umfrage auf dem amerikanischen Markt, also was, wo, wo, wo würden, wo werden CMOs 2021 sozusagen Fokus drauf legen? und 51% Prozent der befragten CMOs in Amerika, in dem Fall Nordamerika, sagen, okay, Fokus ist New Digital Experiences. Ja. Gut, abschließend einfach nur mal die Einladung, wenn Sie uns noch nicht kennen, schauen Sie bei uns am Stand vorbei, uh, sprechen Sie ein bisschen mit uns um, und um, ja, get your content supply chain moving with Selum. Vielen Dank.